Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem Ziegel NAS 542 RAID Array wiederherstellen, wie man ein RAID erstellt, wie man einen Netzwerkordner erstellt, wie man den Netzwerkzugriff und die Berechtigung dafür einrichten, wie man den Netzwerkpapierkorb aktiviert und wie man versäglich gelöschte Dateien wiederherstellt. Sixly mmh. Ein in Taiwan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich für seine Netzwerkgeräte für Privatwender und kleine Unternehmen bekannt ist, stellt auch eine Reihe von NAS-Geräten her. Die NAS-Geräte von Sixthel sind recht zuverlässig und bieten eine gute Sprachlösung. Doch ob ein NAS-Gerät von Sixthel oder einem anderen Anbieter, selbst die zuverlässigen NAS-Geräte haben eine begrenzte Lebensdauer. Das bedeutet, dass alle Speichermedien nach jahrelangem Gebrauch dazu neigen, auszufallen. In allgemeinen beträgt die durchschnittliche Lebensdauer der meisten NAS-Geräte 3 bis fünf Jahre. Es gibt jedoch einige Faktoren, die häufig zu einem vorzeitigen Geräteausfall und Datenverlust führen. Das kann auch aufgrund von Stromausfällen oder Spannung. Fandingen, Überhitzung, Versatzliche Formatierung, Beschädigung des Datensystems, in der Regel Beschädigung von Protokolldateien oder Superblocken sowie durch Mechanische Fehler, Laufwerke, so usw. ausfallen. In den meisten Fällen verlieren NAS-Geräte nach allen Firmen Updates Daten. Und um ihre Dateien wiederzustellen, benötigen Sie ein spezielles Datenwiederstellungsprogramm. Weiter im Video zeige ich Ihnen, wie Sie das wichtige Dienstprogramm für die Wiederherstellung von Daten von NAS auswählen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 Schauen wir uns zunächst an, wie man ein RAID Array auf diesem NAS-Gerät erstellt. Um ein RAID Array zu erstellen, öffnen Sie den Speichermanager und erwarten Sie intern Speicher. Volumen. Klicken Sie in diesem Fenster auf Erstellen. Wählen Sie die Festplatten aus, auf denen Sie ein neues RAID erstellen möchten. Wählen Sie den Typ des äh, zu erstellenden Raid aus und klicken Sie auf Weiter. Dann werden Sie benachrichtigt, dass alle Daten auf der ausgewählten Festplatte gelöscht werden. Drücken Sie zur Bestätigung Ja. Überprüfen Sie die Parameter. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Übernehmen und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Wenn Sie die Einstellungen eines bestehenden Bestellgeräts ändern möchten, müssen Sie es zunächst entfernen. Dabei werden auch alle auf dem Array gespeicherten Daten gelöscht. Markieren Sie das zu ändernde Volumen und drücken Sie Löschen. Geben Sie dann im Pop-up-Fenster Delete ein, um den Löschvorgang zu bestätigen und die Schaltfläche Löschen wird verfügbar. Klicken Sie auf Löschen, um fortzufahren und der Datenträger wird gelöscht. Sie können nun einen Netzwerkordner für den Zugriff auf den Speicher erstellen. Öffnen Sie Systemsteuerung, Speichergebäude Ressourcen. Wie Sie sehen können, gibt es standardmäßig die folgenden gemeinsamen Ordner. Wenn Sie weitere hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Blutzeichen oben, geben Sie einen Namen und geben eine Beschreibung ein. Wählen Sie einen Speicherort. Aktivieren Sie den Papierkorb und klicken Sie auf Weiter. Legen Sie als nächstes die Berechtigung für den Lese oder Leseschreibzugriff auf den Ordner fest und gehen Sie auf die Seite weiter. Konfigurieren Sie bei Bedarf die veröffentlichen Einstellungen und geben Sie auf Weiter. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Übernehmen. Wenn ihr NAS funktioniert und ein Netzlaufwerk verfügbar ist, Sie aber versetzlich Daten von diesem Laufwerk gelöscht haben, können Sie versuchen, diese aus dem Papierkorb wiederherzustellen. Bei Wiederherstellen von Dateien aus dem Netzwerk Papierkorb muss dieser aktiviert werden. Um ihn zu aktivieren, öffnen Sie Systemsteuerung, vergegebene Ressourcen, markieren Sie den gewünschten Orden und klicken Sie auf die Schaltfläche Eingeschafften der Freigabe. Indem Sie öffnen den Fenster aktivieren, die, die Option Netzwerk Papierkorb für freigegebene Ordner aktivieren. Und klicken Sie auf Übernehmen. Nach dem Löschen von Dateien landen diese nun im Papierkorb, um eine versächlich gelöschte Datei wiederherzustellen. Wechseln sie, sie in das Verzeichnis aus, dem die Datei gelöscht wurden, öffnen Sie den Ordnerpapierkorb, suchen Sie die Dateien hier und kopieren Sie sie an den richtigen Ort. Wenn der Netzwerk Papierkorb nicht aktiviert wurde, hilft Ihnen nur ein spezielles Dienstprogramm zur Datenwiederherstellung, die Datei zurückzugeben. Da in meinem Fall der Papierkorb nicht aktiviert wurde, ist es nicht möglich, Daten auf diese Weise wiederherzustellen. In solchen Fällen müssen Sie eine zuverlässige Datenwiederherstellungssoftware verwenden und dürfen die Daten nicht dauerhaft löschen. Im Falle von ver versatlichen Loschen, Formatieren des Laufwerks, Feldkonfiguration und anderen Datenverlusten oder Verlust des Netzlaufwerkszugriffs und RAID-Beschädigung kann heckman Rate Recovery Ihnen helfen, wichtige Informationen wiederherzustellen. Die meisten NAS-Geräte führen eine angepasste Version von Linux-As, formatieren die Festplatten mit den x System und verwalten Rät-Systeme, die auf zwei Technologien basieren, MDADM und LWM. Wenn sie direkt an einen Windows-PK angeschlossen sind, können sie ohne Anwendungen von Drittanbietern nicht gelesen werden. Hetman RAID Recovery unterstützt diese beiden Technologien und kann in diesen meisten Fällen solche RAID automatisch wiederherstellen. Die Software unterstützt die meisten gegen und RAID-Typen. Nehmen Sie die Festplatte aus dem NAS heraus und schließen Sie sie an einen Windows-PK an. Wenn das Betriebssystem des PKs, an dem Sie die Laufwerke anschließen, sie auffordern, die Laufwerke zu analysieren oder zu formatieren, sollten Sie dies nicht tun, da es sonst schwierig wird, die Laufwerke wiederherzustellen. Das Dienstprogramm verfügt über eine automatische verstrichliche Scan-Engine zur Erkennung und Wiederherstellung von NAS-Daten in verschiedenen Datenverlust-Szenarien. Es scannt die Laufwerke, extrahiert Serviceinformationen von ihnen und baut das zerstörte Array wieder zusammen. Detaillierte Informationen über das Array werden unten angezeigt, wo Sie sehen können, ob die Software es korrekt identifiziert hat. Um den Scan-Vorgang zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und dann auf öffnen. Wählen Sie dann die, der Analyse aus und klicken Sie auf Weiter, um sie auszuführen. Wie Sie sehen können, hatte die Software keine Probleme, das Gestorte Rate wieder zusammenzusetzen und alle Dateien zu finden, die auf dem Netzlaufwerk gespeichert waren. Wenn Sie nach Dateien suchen, die versandlich gelöscht wurden, sind diese hier mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Aktivieren Sie das Kontrollkätzchen für alles, was Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie auf Verzeichnis an, in dem es gesperrt werden soll. Wenn Sie fertig sind, werden diese Dateien im angegebenen Ordner liegen. Wenn Sie versandliche Dateien von einem ci laufwerk loschen, brauchen Sie das Laufwerk nicht aus Ihrem NAS-Gerät zu entfernen und es an Ihrem PK anzuschließen, sondern können einfach die Software starten und das Laufwerk scannen. Rate Recovery sieht Ihr Laufwerk als physisches Laufwerk, das heißt Sie können es scannen und versätzlich gelöschte Daten wiederherzustellen. Gehen Sie mit der Rechten Maustaste auf das Laufwerk, öffnen, wählen Sie die Art der Analyse aus und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Wie Sie sehen können, hat das Programm die gelöschten Dateien gefunden. Jetzt müssen Sie sie nur noch zurückholen. Hatman hey, Raid Recovery baut ausgefallene RAID-Arrays automatisch aus einem funktionierenden Laufwerk auf. Wenn das Laufwerk jedoch beschädigt ist oder Servi Informationen überschrieben wurden, ist die Software möglicherweise nicht in der Lage, das RAID automatisch wiederherzustellen. Wenn der Wiederaufbau des RAID verschlägt und Sie die Parameter kennen, können Sie ihn manuell mit dem raid Constructor durchführen. Öffnen Sie den raid und wählen Sie hier manuell erstellen. Füllen Sie im nächsten Fenster die Felder für die Daten aus. Zu Blockreifenfolge, Große. Fügen Sie die Festplatten hinzu, auf denen es besteht, und geben Sie deren Reifenfolge mit den Pfeilen an. Füllen die fällen Festplatte Festplatten aus, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Hier können Sie auch die Verschiebung angeben, bei der der Plattenanfang liegt. In einigen Fällen kann das Programm sie nicht automatisch erkennen und muss manuell angegeben werden. Wenn die Einstellungen korrekt sind, befindet sich normalerweise mindestens eine Partition am unteren Ende des Raids. Erwarten Sie sie, um zu prüfen, ob die richtigen Orden vorhanden sind. Wenn die erforderlichen Ordner angezeigt werden, wurde das Raid korrekt erstellt. Geben Sie alle bekannten Parameter und ein, klicken Sie auf hinzufügen. Dann wird das selbst erstellte Raid im Datenträgermanager angezeigt. Um sie wiederherzustellen, brauchen Sie sie nur zu analysieren. Die Dateien zu finden, die zurückgegeben werden müssen. Sie auswählen und sie wiederherzustellen, indem Sie einen Ordner zum Speicher der Informationen angeben.